Wer versucht, vegan zu leben, will das Leid aller Lebewesen – besonders das der Tiere – möglichst vermeiden. Kaum vermeidbar ist dabei, dass VeganerInnen nicht nur sich selbst, sondern die ganze Gesellschaft betrachten. Das Ziel ist, kein Tier auf der Welt soll mehr unnötiges Leid erfahren. Wer eine vegane Welt will, muss sich deshalb die Gesellschaft gut ansehen und verstehen, wie sie funktioniert. Was müsste getan werden, um Veganismus durchzusetzen? Unter welchen Bedingungen wäre das möglich? Die Ausbeutung von Tieren findet zum allergrößten Teil in Form von Arbeit statt. Kaum jemand quält Tiere zum Spaß, sondern sie werden verarbeitet. Deshalb sehen wir uns die Form an, wie Arbeit und Produktion heute fast überall auf der Welt organisiert sind – die kapitalistische Wirtschaftsweise. Kapitalismus kommt von Kapital. Kapital ist nicht einfach Geld, sondern Geld in Bewegung, sich verwertender Wert, also Geld, das zu mehr Geld wird. So geschieht es im Kapitalismus. Ein Unternehmer hat Geld, investiert es auf eine Weise, die Gewinn verspricht, und hat am Ende mehr Geld als zuvor. Was genau dazwischen passiert, ist für ihn Nebensache. Kapital wird nur eingesetzt, um sich zu vermehren, nur wenn das möglich erscheint. Diese Vermehrung ist also der primäre Zweck der Produktion. Weil alles auf der Welt für Geld verkauft wird, wird Geld zum allgemeinen Verfügungsmittel über alle Waren und alle Arbeit. Mit Geld kann man alles kaufen, es besitzen und darüber bestimmen. So wird es nur logisch, immer möglichst viel Geld zu erwirtschaften. Außerdem stehen Unternehmen immer in Konkurrenz zu anderen ProduzentInnen. Wer mehr einnimmt und investiert, hat hier einen Vorteil. Aus diesen Gründen wollen Unternehmen stets wachsen. Wachsen bedeutet für Unternehmen Gewinn machen und investieren. Das geht, indem Dinge für mehr Geld verkauft werden, als sie in der Herstellung gekostet haben. KapitalistInnen kaufen dazu Arbeitskraft, Rohstoffe und Maschinen, produzieren Waren und verkaufen diese wieder für mehr Geld. Alles, was entsteht, gehört ihnen. Um die Gewinnmarge möglichst groß zu kriegen, lässt sich beim Einkauf sparen. An den Lohnkosten für die Angestellten und an den Rohstoffen. Das bedeutet Ausbeutung für die Angestellten, denen die Kapitalisten immer einen möglichst minimalen Lohn ausbezahlen. Aber was hat das jetzt alles mit Tieren zu tun? Tiere sind von dieser Verwertung mehrfach betroffen. Sie können Arbeitskraft sein, Rohstoff für Produktion und Ware, zumeist als Nahrungsmittel. Und sie sind passiv vom Abbau der natürlichen Rohstoffe, ihrer Habitate, betroffen. Dabei gilt im Kapitalismus, alles ist theoretisch Ware und kann verwertet werden. Durch das nie endende Wachstum wird und muss prinzipiell auch alles verwertet werden. Die Maschine läuft endlos. Auf eine Gewinnchance zu verzichten, ist für KapitalistInnen schlicht unvernünftig. Überall, wo sich eine Möglichkeit auftut, schauen KapitalistInnen, lässt sich daraus Profit machen. Stellt euch mal vor, was wäre, wenn die Fleischproduktion wirklich stark zurückginge und die ganzen Sojafelder im Amazonas niemand mehr brauchen würde? Wäre der Regenwald dann gerettet? Die Felder würden immer noch Geschäftsleuten gehören, die weiter überlegen würden, wie sie Gewinn machen könnten und reine Natur bringt niemals Geld. Sicher können KapitalistInnen privat auch anders denken und sich Gedanken um das Klima machen und so weiter. In ihrer Rolle als Kapitalist müssen sie aber so denken, wie ein netter Chef, der trotzdem seinen Angestellten kündigen muss, um den Betrieb zu retten. Die Wirtschaft wird also nicht von selbst aufhören, Umwelt zu zerstören und Tiere zu verarbeiten. Welche Auswege könnte es geben? Ein Gedanke wäre der Staat. Regierungen könnten Gesetze erlassen, die den Unternehmen das Benutzen von Tieren verbieten. Für Nationalstaaten, die in internationaler Konkurrenz stehen, sind aber ausschließlich die wirtschaftlichen Machtverhältnisse von Bedeutung, nicht die Bedürfnisse der Menschen oder der Tiere. Der Gewinn der Kapitalisten, von dem nationaler Wohlstand und staatliche Macht abhängen, ist auch für die Regierenden das zentrale Augenmerk, solange die Wirtschaft kapitalistisch ist. Kapitalistische Staaten brauchen das Wachstum ihrer Unternehmen dringender als das Wohl ihrer Bevölkerung. Die Corona-Pandemie zeigte das sehr deutlich. Oft können die KapitalistInnen die Regierenden sogar überzeugen, ihre Produktion mit Steuergeldern zu unterstützen, durch Forschung oder direkte Subventionen. Wenn also nicht der Staat, dann doch die Einzelnen? Das bringt uns zu einem wichtigen Punkt, dem veganen Konsum und seinen Grenzen. Der Ansatz vom kritischen Konsum geht davon aus, wenn nur genug Menschen vegane Produkte kaufen und Unternehmen unterstützen, werden irgendwann alle Unternehmen auf Tierprodukte verzichten. Es ist aber theoretisch möglich, dass aller veganer Konsum noch kein einziges Tier vor dem Sterben bewahrt hat. Unwahrscheinlich, aber möglich. Denn wir kennen die Kalkulation der Unternehmen nicht. Wir wissen nicht, was die Farmen mit ihrem Tierkapital anstellen, wenn niemand es kaufen will. Freilassen werden sie es kaum, sondern stets überlegen, wie können wir unser Kapital zu Geld machen? Könnte das Tiermaterial als Futter verwendet werden? Als Dünger? Als Rohstoff für andere Produkte? Zwischen Konsum- und Produktionszahlen gibt es keine direkte Abhängigkeit. Die KapitalistInnen entscheiden selbst, nach ihrem Vorteil. Denn produziert wird nicht, was nachgefragt wird. Produziert wird, was sich verkaufen oder anderweitig in Wert umsetzen lässt. Und dabei wird jede Möglichkeit genutzt. An diesem Prinzip ändert das Einkaufen nichts. Weder KonsumentInnen noch die Angestellten dürfen dabei mitentscheiden. An vielen Bereichen der Umweltzerstörung sind Individuen mit ihrem Konsum ohnehin gar nicht beteiligt. Straßenbau, Militärproduktion, Ölförderung, Kohleabbau – die größten zerstörerischen Faktoren werden direkt zwischen großen Unternehmen und Staaten ausgehandelt. Bisher hat die Konsumstrategie der veganen Bewegung in der Tat geholfen. Vegane Produkte wurden von vielen großen Unternehmen beworben. Doch der Kapitalismus ist kein verlässlicher Partner. Er spielt nur mit, solange es sich für ihn rentiert. Und das kann sich ändern. Nehmen wir als Beispiel einen großen Fleischkonzern. Die Chefs bemerken, dass es eine vegane Community gibt, die bereit ist, Geld für solche Produkte auszugeben. Einige kleine Betriebe haben bereits angefangen, sich zu spezialisieren und machen guten Gewinn in dieser Nische. Der Fleischkonzern will etwas vom Kuchen abhaben und beginnt selbst, vegane Produkte zu verkaufen. Dazu verpasst er sich einen grünen Anstrich und bekommt gute Publicity. Es lohnt sich, die Gewinne steigen. Der Konzern besitzt aber weiterhin seine gesamten Maschinen für die Fleischproduktion, die Schlachtereien, Mastbetriebe und so weiter. Diese sollen nicht ungenutzt herumstehen, denn sie waren sehr teuer und sollen auch Gewinn einfahren. Die Chefs des Konzerns haben also gar kein Interesse daran, dass plötzlich alle Leute vegan werden. Irgendjemand soll schon auch noch die Fleischprodukte kaufen. Die vegane Community hat schon oft erfahren, wie die Tierindustrie reagiert, wenn sie unter Druck gerät. Wenn weniger gekauft wird, schwenken sie eben nicht einfach um und produzieren etwas anderes, sie schlagen zurück – mit verschiedenen Taktiken. Andere Märkte finden. Tierprodukte, die in Deutschland keine AbnehmerInnen finden, werden einfach sehr billig in andere Länder verkauft. Gesetze beeinflussen, zum Beispiel indem veganen Lebensmitteln bestimmte Bezeichnungen oder Verpackungen verboten werden sollen. Studienlagen verzerren, wie schon die Tabak- und die Ölindustrie, finanziert die Fleischindustrie eigene Studien, die belegen sollen, dass Fleisch weniger ungesund wäre. Dazu kommt, dass die Unterdrückung und Abwertung von Tieren auch psychologische Funktionen erfüllt. Da der Kapitalismus Menschen in Bessere und Schlechtere, Reiche und Arme, Gewinner und VerliererInnen trennt, tut es vielen Menschen gut, andere unter sich zu sehen. Sie glauben deshalb gerne die Geschichten, dass Männer anderen überlegen wären, dass es Menschenrassen gäbe oder eben, dass Menschen mehr wert als andere Tiere wären. Was bedeutet das? In einer kapitalistischen Produktionsweise, in der einzelne BesitzerInnen für Profit produzieren, kann niemand das Leid der Tiere verhindern. Nicht die Wirtschaft, nicht der Staat und nicht die Einzelnen. Ein veganer Kapitalismus ist deshalb prinzipiell nicht möglich, weil bei der Produktion nach Profitinteressen die Bedürfnisse von Menschen, Tieren und Umwelt immer vernachlässigt werden müssen. Der Kampf für eine vegane Welt wird von kapitalistischen Konzernen dabei sogar blockiert, sobald es ihre Profite gefährdet. Für eine vegane Welt muss der Kapitalismus also beendet werden und über die Produktion aller Güter gemeinsam entschieden werden. Erst dann können Menschen anfangen zu diskutieren, welche Nutzung der Natur notwendig bleibt und welches Leid vermeidbar wäre.